Darf dein Stromanbieter wissen, wann du Besuch hast und wie viel Kaffee ihr trinkt? Dürfen nur Kunden, die alles von sich preisgeben, Rabatte bekommen? Dürfen Unternehmen alles mit deinen persönlichen Daten machen, nur weil es keiner kontrolliert? Nein, wir fordern, dass die Privatsphäre und die persönlichen Daten bei den Energieversorgern gesichert sind. Wir fordern einen anonymen Fahrscheinverkauf.